Geh So, liebe Leute, ähm, wir haben jetzt hier das Auto, wie im letzten Video versprochen, wird das jetzt in unsere Garage eingelagert. Ähm, und er hat sich jetzt hier ein bisschen festgefahren. Bis jetzt ist noch so alles super gelaufen. Kommen kommt meine Anmoderation. Ähm. Ähm. Ja, selbstverständlich. Wenn du, wenn du anmoderierst. Ah, oh, schon wieder die, hier. Oh, ah! Gut, danke schön. So. Also. Ja, dann lass mal zurück zur Garage fahren. Schauen, ob wir das überhaupt können. Ey, schau mal, die Motoren oh, vorne, ich... das ist ein bisschen schief. Nein, gar keine. <lacht> Nein, also ich meine einfach, die Spitze vom Auto ist ein bisschen sehr links. Das heißt. <lacht> gut, ja. <lacht> ja, noch ein bisschen. Noch ein bisschen, noch ein ganzes bisschen. Ein Pisschen! <lacht> Piss, verpiss dich. Nein, ein Pisschen. Äh, Jamie, was gibt es bei dir so eine Nacht? Auf was hättest du jetzt so richtig Bock? Auf so richtig schön Magdon, das was. Äh, Burger. Schon. Ich hab jetzt Gerber. Bock auf Spaghetti besto. Mir gibt's Chili Kong Kane. Oh, das ist aber eine geil. Monka Kane. Domandas äh, Oh, oh Was haben wir? Wir haben schon fünf. Ja. <lacht> Bro, wir, <lacht> wir sind aufgestanden und haben direkt mit GTA angefangen und spielen seitdem auf GTA. Das ist sehr belastend. Und dann <lacht> drei Videos draufgenommen, jetzt kommt zum vierten. <lacht> so, sehr weg. Ja, jetzt kommt der grosse Moment. Ich muss drin hocken, gell? So, viel Spaß bei dem Auto. Großer Moment! Was was, was was was Ich in der nicht Ich kann es ich es nicht betreten. Du kannst. Was, Nein, nein, ne, ich muss in der Arena-Ding ich Ne warte, nein. ich ich jetzt sagen, ich jetzt. ich muss sagen, Fahr muss ich muss ich ich muss sagen, ich mich ich es ich muss sagen, sagen, ich muss es ich Andreas kannst es auch kaufen. Wieso weißt du, hast du das nicht vorher gesehen? Oh, yeah. <lacht> Und da direkt den Aber es muss auch dunkelrot sein. Das, sonst kann man die Zuschauer nicht verarschen, damit das das gleiche Auto ist. Oh, ja, ah, das natürlich. ist belastend, das Auto wäre so wild Ich Wir können genau das gleiche Auto für 15.000 oder so kaufen, Ja. Ja, wo der auf welcher Seite? South. South South. South, South Andreas. Andreas. Ja. Das muss ich noch Tschüss, bitte muss nach Binning sortieren. Bis dann! Das da? es ist das! Dunkelrot und. Hey, ich, ich, ich, ich muss weg, Ich muss weg, Ich muss weg! Ah, ja, ja, ja, ja. Hm. Es wird demnächst zu ihrer Garage geliefert. In der Zeit, wo wir auf das Auto warten, könnten wir doch mal ein anderes Auto vorstellen. Ich, ich hole jetzt nämlich den Luxo. Oder den Coxo. Und dann fahren wir zusammen zum einlagere. Strand runter. Nein, also ich denke, wir lagern den jetzt rein und dann, wenn du da hier eingelagert hast in den Luxo, dann sollte der andere ankommen sein ungefähr. Dann Können wir den tunen? Aber also du musst es Oder so, ja. Also. ja. Im heutigen äh. Video werden wir Masken kaufen. Ja. Und den Lastwagen, den wir bekommen haben, gehen wir tunen. Oui. Oui, oui. Ja. Das Nintendo ist jetzt oui. Deluxo. Jamie, was ist speziell am Deluxo? Der Der Deluxo auf den ersten Blick ist ein normales Auto, wenn ich sehr gut aufgetupt habe. Das ist zurück fahren. aus der Zukunft kommt. Ja, stimmt. Aus dem Film zurück normale was, aus der Zukunft. Das normales Auto. Was das Auto auch kann, wenn man X drückt, kann man damit fliegen. Wow. Das ist eigentlich das Beste an diesem Auto. Oh, ich glaube, ihr Auto ist angekommen. Und lagern jetzt das hier. Ja, so. Miss Auto. Ist nicht angekommen. Ist nicht? Aber ich habe irgendwie so ein bisschen gehört. Ja, denn wir jetzt den hoffentlich hoffen, dann, dann verlassen wir jetzt nochmal schnell die Agentur, äh, Agentur. Agentur. Hey die Agentur. Ist auch noch thrash. schnell. Nicht okay. das bringt, also das Boot wenn du drinnen bist. Also. Okay. Dann okay. ja, machen wir eine kleine Spielrunde. Machen ja. wir ja. was für eine. So, mein, ja, das Könntest du mich jetzt hops nehmen oder was? Nein, ich schau jetzt doch mal bei dem. The Love Professor. Der ja. Love Professor, ist klar. Aha. Ist jetzt in deinem Fahrzeugding. Ja! So, schau mal Ey, das mal musst mal du mal zu zweit machen, komm! Oh shit! Was? Yes. Ja, komm. Machen wir doch nicht, ich denke, wir können ja hier den love teil spielen. Achso, ich denke, das Auto ist richtig. Oh, ja. oh, sorry, sorry, sorry. Also, das Original-Auto von vorher ist wieder hier innen jetzt. Schon, ist es Original. Ja, 100% Original. Ich habe angelöst und gesagt, ja, komm, ich schicke euch nicht das Original von vorhin einmal. Okay, voll. Dann ab zum lieben äh. äh mich Mensch. Jo. Geil, Alter. <lacht> Auf die Hupi die da innen ist. Das ist Polizeihub. Wo ist da der Mächt? Na, wie Alter! Ja, gut. <lacht> Alter! da bin ist so richtig abgegangen, links. <lacht> <lacht> <lacht> Tipp. Wie hoch und wie weit willst du fliegen? Ja. Wie hoch und wie weit? Jo. Ja. <lacht> ja. Ja. So, Und jetzt uh, uh, oh. abgeholt. Ich weiss, dass es falsch ist, ich kann eigentlich in die andere Welt aber wir haben ein bisschen zu viel Schwung gehabt. The original MC Auto. Mach das da auf. Ups. Renda! Stürmung! So! Jetzt schauen wir doch einmal. Alle. Jetzt aber. Reparieren! Panzerung! Und das Auto muss richtig Panzer ziehen. Bremsen. Rennbremsen. Egal sicher. Motor. Beste Motor. Sicher. Motorraum. Oh, oh, oh, oh. Serienmäßig oder? Alter. Ja, am besten ausgesehen Ich sehe es noch schlecht. Eigentlich. Ja, man sieht eigentlich gar nichts. Es ist einfach fast... Es ist eigentlich sozusagen fast der gleiche Motor. Einfach andere, Farbe ja. Einfach neu. Aber wir brauchen ah. ja keinen neuen Motor. Nein. Alt und verrostet Ja. Ja, was war das? Hast du das Auspuff gesehen oder was? Ja, das ist Auspuff. Beide <lacht> <lacht> ja. eine Seite noch auf eine? oh Jamie. Entweder da oder da das sind beide Seiten. Boah, ist das einer oder sind das. Eine? Oh, ich glaube, mehrere sind schon geil geiler. Weiß ich ja nicht, musst du sagen. Äh. Da noch mehrere. Sprengstoff brauchen wir nicht. Nein. Kotflügel. Nein. Kot. Ja, Kotflügel, oder? Schutzbleche, ja, komm. Ja, ja, nein, das ist egal. ja bisschen ja ja ja ja ja ja ja nein, ja nein, Nein, Richtig ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja okay? ja <lacht> Ja, ja. <lacht> Aber ich habe keine Bock, 90'000 für einen Whoopi auszugeben. Ja, das ist eine andere Sache. Das sind schon nicht so schlecht. <lacht> ja, das sind alles beschissene ich hupe, <lacht> jo. <lacht> jo, <kommt> hier, Ja, Hund ja lang. <lacht> Lichter. Oh Nein, <lacht> Aber hatte... Neon. Wunder. Front, Hack und Seiten. Natürlich, Neonfarbe ist ein schönes Rot. Ganz böse. Jetzt Schutz vor Diebstahlverlust haben wir ja eigentlich schon, oder? Jo. Ja. Lackierung. Primärfarben. He! <lacht> yeah, ja, Mach ich Mat rot Mat rot? Das kannst du ja nicht, oder? Matt. Na. Klassisch! Jetzt haben wir das klassisches Rot. Und wenn du Metallic nimmst? Das geht einfach eins genau gleich aus. Nein, das Klassische sieht ein bisschen besser aus. Das hat so richtig Dreck drauf. Also so hässlich. Ich könnte gerne das Gold. Oder Bieres ja, Gold. <lacht> Goldenes Auto, Leute. Das sind 50.000 oder 45.000? Oh! Cool. <lacht> Alter, soll halt <lacht> <lacht> das Crew-Auto weg? Crew-Auto, ne? Ich weiss da auf der Seite ja. das Crew-Logo. Sieht ja, irgendwie schon cool. nice aus. <lacht> du, ich es <sehe's> nicht. Also... <lacht> ja, komm. Verkaufen will ich's auch Federung. Da ist ganz tief, jo, da unter, ist Alter. Ja, ist ganz tief, Wettkampf. Getrieben, Getriebe, das beste Getriebe. Ey, sicher. Das Auto muss Lade Ladefläche! Das... Oha! Oha, Alter! Hat er das? Das? Das? Das? Das? das, das, das, das, das. Ist... Oh, Alter. Das. das mit Holz auf der Seite hat aber schon recht. Lustig. Das hat... das sieht halt schon will. Ja, komm. Perfekt. 1600, nehmen wir hier. Turbo... Turbo-Tuning! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Alter! Der macht den... Reifen, Felgen. Ja, nein, die müssen so heißen. Scheiße. du jetzt äh, erst mal die Reifen? Andere Reifen. Ich brauche andere Reifen. Ey, die gesehen. Reifenmuster. Ach, ich brauche zuerst andere Felgen oder was? Also, Luxus, Serie <lacht> Ja, geil. <yeah. lacht> so eine richtig. Altes Auto mit so fucking modernen Felgen. Okay, ist vielleicht nicht so gescheit Luxus-Lowrider. Was haben wir für Lowrider? Alles ah, so Geldsymbol symbol drauf, Alter. Ja. <lacht> die Alter. Neeeee. Hast du das eins nachher gesehen? Die? Ich find's. <lacht> Warum <lacht> <lacht> die haben schon cool ziehen, die gibt's also. Ja, doch Mach Machen wir SUV, wie das sind so die fetteren Teile. Teil hast ja, war ja. das gerade gesehen? Hä? Ganz kurz ist was doof. Ich weiß gar nicht. Das ist ein SUV. Das heißt, braucht eigentlich halt fette Reifen, das ist so das Ding, weißt Schossa. Ist schon so. Ja. Ah. Strasse. <lacht> <lacht> oh, Alter, ja, velo Alter, sagst du, ja. Wollen wir auf die drauf, die jetzt drauf sind? Ja, komm. Aber es wäre schön, wenn sie ein bisschen schöner aussehen. Die haben Style. Einmal die Autowaschanlage und dann. <lacht> Reifenfarbe. Farbe. Aber ich würde so viele rote Felgen. Ja, dann schauen wir mal, was. Gelände. Oha! Das hier ja. sind sie! Ja. ja. Ein bisschen schöner. Die würde ich finden. Weiß ich. Oder was? Ja. Die, die, ja. Die, ja. Die. die, die. die. Nein, die haben vorher. Die nochmal. Nein nochmal. Noch äh, nein, die waren es nachher gesehen. Da ja die. haben wir sonst noch? Ach und das ist gut so. Ähm. Felge Farbe. Hä? <lacht> Alter. <lacht> Natürlich. Logisch. Nein reifen, reifen, nein, reifen. Reifenmuster. Nein, nein. Reifenverbesserung, schusssichere Reifen. Sicher. Reifenqualm. Das muss auch rot sein natürlich. Roter Reifenqualm. Fenster. Jaaa. Ja! Oh, Alter. <lacht> ja. Ein bisschen abdunkeln, Das so ist gut. Pizza, ja. Mit sehen sind wir Aha! Das ist ja richtig gut erzählt. <lacht> so, das ist Mission Mobile. <lacht> das ist Mission Mobile. So, wir haben ich? So, das heisst, jetzt... Alter. Alter, das ist aber gar nicht gut zum Lenken, muss ich sagen. Ah! Ich find's geil! Ich <lacht> find's auch geil! Gegen das soll ja <lacht> oh, da, also, nicht sein! Ah, der tue schon Magie! Also, liebe Leute, schon mal jetzt. wir fahren jetzt zu diesem Ding aber Der Turbo-Sound, Alter! <lacht> Das ist als richtige Drift-Auto. Weißt du, so. wie du um eine Ecke fahren Mann. Das, das geht einfach nicht mit dem Tank. Es ist ja. Hey, aber ich merke gerade, wenn du willst, um eine Ecke fahren geht es besser, wenn du dazu Wehr drückst und nicht einfach nur um eine Ecke fahrst. Unterfahren. Okay, schauen so wir noch ein bisschen Brems. Boah. Gute, die alte Wurst. Guck mal. So. <lacht> ah, halt. Da vorne, noch rüber. Okay, ich habe herausgefunden, wie du scharf um Kurven fahren kannst. <lacht> und dann du <tue> einfach einmal. <lacht> <lacht> Mann. <lacht> Alter! Ja, in dem Auto würde ich nicht auch rumfahren wollen. So, nämlich dass du. In dem du oh, Leertaste drückst. Also dann sicher. Ähm. Oh, yeah. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> das war nicht gewollt. Ich hab Leertaste drückt. Okay! Was hat er? Ja! Nein, nein, nein. Nein. Oh, ja. <laughs> hey, ich lieg drinnen! Nein! <laughs> okay, fahr rückwärts! Wenn ich drauf stand, fahr rückwärts! Jetzt Ruppertz Ruppertz Hey! Hey! Hey! <laughs> Hallo! Bye-bye! <laughs> Oh, perfekt <lacht> also komm jetzt was was für ein Nummer Emoji nein, nein. Jäger alter <lacht> okay Tier Clown alter nein das ist ja nicht toll Tier <lacht> alter das ein Pferd, Alter. Wir nehmen ein Pferd. Also, was hey, haben wir oder? noch? Ein Pferd, Alter. Was gibt's Besseres? Hey, müssen wir die Mission zuerst annehmen? Äh, also bei mir ist. Also, weißt du, das sind so Gruppen, die ich so auswählen kann. Nicht irgendwelche Masken selber. Äh, nein, halt. Gruppe. E. Okay. Nein, nein, das ist nur, ich kann nur die Gruppe auswählen Ach so, das habe ich nicht. <lacht> ja, okay, dann ja, müssen wir nochmal Ah doch, wähle das Masken-Set, das du beim Diamond-Raub-Überfall benutzen möchtest. Du kannst dir auch die einzelnen Masken ansehen, bevor du dich entscheidest. Ein <lacht> Set? <lacht> okay, jetzt haben wir es. Du bist ein bisschen nicht zugenäbelt. Take <lacht> care, friend! Take care, friend! Hat er gesagt. So. Jamie, drück. Chaos, Scheiße. Nee! <lacht> oh, Scheiße! Komm Mann! Drück Leertaste! Ich würde sagen, unsere, Hinter unsere Reifen sind ein bisschen kaputt, dass sie auch ziemlich schräg sind. Drück mal W und Leertaste. <lacht> und schau mit die Leertaste los. Jetzt leert das dann los. Okay, nein, nice, es <lacht> geht gar nicht. Mehr. Ja, dann, liebe Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Ja. ja. Wenn, wenn das Auto wieder ganz ist, wir bringen es jetzt zu der Garage, dass die es wieder verlegen Jamie, möchtest du noch etwas sagen? Hallo, möchtest du noch etwas sagen? Ich habe wieder Tempo drunter. <lacht> äh. Tschüss <laughs> Papa.